Nun, ich habe das Problem, ich habe einen Dateinamen verwendet, der natürlich mit anderen Programmen nicht kompatibel ist. Also gut, ich ändere von dem Weiß das scharf ist, in ein Doppel-S. Und hier halte wieder ein Weiß mit Scharf-S bei Windows. Wenn ich aber auf Bearbeiten gehe, ist es ein Weiß mit Doppel-S. Also gut, was passiert nun, wenn wir das Ding kopieren und die Kopie umbenennen in Weiß mit Scharf-S wieder. Und zwar erhalten wir... Ein weiß mit doppel S. Wir haben nun ein weiß mit scharf S und ein weiß mit doppel S. Das weiß mit scharf S ist das weiß mit doppel S und das weiß mit doppel S ist eigentlich das weiß mit scharf S. Ist doch völlig logisch, oder?